Moin wieder mal, heute mal wieder ein einfaches Studio Video, habe in letzter Zeit überall wieder seine Vorschläge gesehen, du sollst doch mit äh, Telestreitungen heizen, Sportstrom ist günstiger und Sparsam. Ich habe mir hier auch mal ein paar Notizen jetzt dazu gemacht, habe ein bisschen was durchgerechnet und probiert und geguckt. Und das wollte ich euch jetzt mal vermitteln. Die Leute, die jetzt immer wieder sagen, die soll mit Teelichtern heizen, die haben kurz vor Weihnachten noch immer gemeckert, dass die ganzen Kerzen viel zu viel. CO2 und Feinstaub produzieren. Und jetzt können wir plötzlich mit Teelichtung heizen. Okay, warum auch nicht. Aber zurück. Ich habe überall mal im Internet ein bisschen durchgeguckt und gesucht und gemacht. Ähm, verschiedene Angaben von Heizungsbauern sagen, dass du so ungefähr bei 100 Quadratmeter Wohnung eine Heizleistung von 6 Kilowatt brauchst, 6.000 Watt. Da wir sparen sollen, wollen, wollen wir auch nicht das ganze Haus bzw. die Wohnung heizen, sondern durch das, das Zimmer, in dem wir uns aufhalten. Im Schlafzimmer brauchen wir ja sowieso keine Heizung. Also, kommen wir sowieso weit halt klar. Gehen wir von einem normalen Wohnzimmer so mit 25 Quadratmetern aus. Wäre jetzt nach dem Vorschlag von den Heizungsbauern, dass du ungefähr 1500 Watt haben solltest, wenn du das so rechnest. ist ungefähr auch meine Einschätzung, die ich schon immer so ein bisschen habe. Ich hatte gerade früher zu DDR-Zeiten schnell mal den elektrischen Heizlüfter zur Warte gezogen, wenn es etwas kühler war. Da haben sich 1000 Watt... Ein bisschen schwach angefühlt und 2 Kilowatt, 2000 Watt war dann ungefähr so das, was man, was ordentlich Wärme in die Bude gebracht hat. Naja, wir wollen ja eigentlich auch der Umweltbeliebe ein bisschen vom Luxus zurücktreten. Äh, sagen ja, wir ziehen uns ein bisschen wärmer an und rechnen trotzdem mal mit 1000 Watt, weil so ein bisschen leichter zu rechnen ist. So, ja, jetzt erstmal zu den Drehlichtern. Ich habe verschiedene Angaben. Im Internet gefunden, die schwanken alle so bis zwischen 40 bis 50 Watt. Die beste Erklärung bzw. Berechnung, die ich fand, die geht von einer Heizleistung von 42 Watt pro Celest aus. Den Link hänge ich unten mit dran an den Text. Wenn wir jetzt von diesen 42 Watt ausgehen und unsere 1000 Watt hochrechnen, brauchten wir äh, 24 Teelichter, um eine Heizleistung von 1000 Watt zu haben. Wäre so viel, um vielleicht die Wohnung auf einem Wärmelevel von vielleicht 17 Grad zu halten, wenn es vorher schon warm war. Heizen kann man davon eigentlich noch nie unbedingt reden. Von der Sicherheit ist es mit den t auch so eine da. Ich schenke da unten noch ein paar Links dran von Tests und Videos. Wir sollten auch wirklich bloß ein Teelicht oder allerhöchstens zwei Lichter pro so einer Blumentopfheizung verwenden. Also brauchen wir 24 Blumentöpfe für unsere Heizung, die dann 1 Kilowatt haben Ein Kilowatt sind 1000 Grad. So, die meisten Anleitungen gehen von 90 Metern aus. Ich glaube, ich habe mit 14 cm gerechnet, kann ich jetzt gar nicht sagen. Egal. Ich bin jedenfalls auf eine Fläche 5x5 Blumentöpfe, beziehungsweise 1 Blumentöpfe weniger. Ich komme ja auf einen Meter mal einen Meter. Ich auch gleich 5, 5 nebeneinander und 5 in der Tiefe, aber dann ungefähr einen Meter mal einen Meter. Wobei, da komme ich später nochmal drauf zurück, dass auch nicht so zu empfehlen wäre. Weil die sollte man ja auch vielleicht lieber in einer Reihe stellen, dass wenn jetzt in der Mitte einer anfängt richtig zu brennen oder ausgeht, dass du wechseln willst, müsstest du ja sonst über alle anderen Töpfe drüber greifen und hättest wärst mit dem Arm über der kompletten Hitze. Also in der Packung Teeläschter sind meistens so 100 Stück. Ich habe so im Schnitt gefunden die Packung für äh, 6 Euro. Also wären 25 Stück, die wir erstmal brauchen, kosten so 1,50 So, Die brennen 4 Stunden. Die Angaben schwanken so zwischen 3 bis 4,5 Stunden. Also würde der Teelichtofen 4 Kilowattstunden bringen, bis die Katzen ausgebrannt sind. Würde ungefähr 63 Cent pro Kilowattstunde kosten. Also im Moment kostet der Strom noch 40 Cent pro Kilowattstunde. Also im Moment wäre es Heizen mit Teelichtern lichtung noch ein ganzes Stück teurer. Um die 1000 Watt, die wir berechnet haben, das ist wirklich das Mindeste, was man haben sollte, äh, wo du wahrscheinlich dann doch mit dicken Pullover und Trainingshose zu Hause sitzen kannst, um halbwegs die Bude warm zu, zu kriegen, braucht er wenigstens die doppelte Leistung. Und wenn du dann jetzt so überlegst, Platzbedarf, wäre dann natürlich, wenn du doppelt machst, ein noch höheres Brandrisiko. Braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Wäre sonst auch nicht so toll, weil ich dann mal, wie gesagt, man sollte die ja nie alle auf einen Haufen stellen, sondern ein bisschen Abstand zwischen den Dingern lassen, damit du die auch mal eine Kerze wechseln kannst oder einzeln löschen kannst. Und da brauchst du ja wieder mehr Platz und müsstest dich, wenn du mal raus willst, aufs Klo oder in die Küche oder sonst so, um die Blumentöpfe drum, drum durchschlängeln und du stößt wahrscheinlich noch in ihm dabei. Also von daher bringt das nicht. Das heißt, wenn der Strompreis über 70 Cent steigt, könnte man mit der Seelichtheizung sparen, aber mir persönlich wäre das Risiko einfach zu hoch. Einmal abgebrannt ist wie umgezogen. Na ja gut, der Spruch geht zwar andersrum, aber so geht es doch. Und wenn du dir von heute auf morgen eine Wohnung suchen musst, ich war abgebrannt doch ein ganz kleines Mühe mehr. Bessere Variante, Lasst euch zehn Leute ein. Eine Person gibt ungefähr auch Wärme von 100 Watt ab, also ladet euch den Freunde ein und die Bude wird hoch warm. Ob bei so einem hohen Risiko die Versicherung was zahlt, ist ein ganz anderes Thema. Das Problem ist bei den Teelüchtern auch, das Wachst schmilzt ja mit der Zeit. Man hat die so Schälchen wenn du mehrere Teelichtungen ineinander stellst, kann es passieren, das wird zu warm und das Wachs fängt an zu kochen. Hat einen Punkt von 270, nein, fast knapp 300 Grad. Wenn das kocht, gibt es da auch Wachsdämpfe, die können sich entzünden Und gibt es zwar keine Verpuffung oder Explosion, aber wenn das immer dann kocht, kann es passieren, die Kerzen brennen komplett. Ich hatte es in der Badewanne schon mal gehabt, da hatte ich drei Teelichter so hinter mir in der, in der Zimmerecke stehen und hab gelesen und plötzlich kriegte ich mit, hinter mir brennt. Das Wachs fängt an zu kochen, entzündet sich und dann brennt nicht bloß der Doch, sondern die ganze Kerze. Deswegen solltest du auch immer bloß eine bis allerhöchsten zwei Kerzen in so einen Tätig reinsetzen. Wenn ihr hier mehrere stehen habt. Wenn der eine anfängt dann zu, zu kochen und zu brennen. Wenn ihr die Zeit gleich angezündet habt, dann kommen die anderen auch gleich hinterher. So, jetzt wirst du hektisch, weil alles brennt, weil überall Flammen sind. Kriegst du nie ausgeblasen. Mit Wasser auf keinen Fall löschen, weil Wachs ist leichter als Wasser, das schwimmt oben. Das heißt, wenn ihr Wasser drauf gießt, spritzt das überall hin, da fliegt das brennende Wachs durchs Zimmer und brennt vielleicht dann die Gardine oder die Couch oder was auch immer. Dann verstärkt ihr eigentlich bloß den Brand. Ich hänge da unten im Text noch ein paar Links dran. Unter anderem ist da ein Video dabei, wo man das schön sieht, wie die das bisher getestet haben. Unter Laborbedingungen und, oder mal im Garten. Zwei Videos habe ich mir da angeguckt, die waren ganz interessant. Im Prinzip, so ein Teelichtofen ist hübsch anzusehen, und ich will hier niemanden davon abhalten, so ein Ding zu basteln, und der Oma zu schenken. Mit solchen Dingern heizen, da kann man nur davon abraten. Gegen einen dünnen Ofen, mit nur einem Teelicht oder höchstens zwei, wäre, ohne unbedingt was zu sagen, weil, ich sag mal, wenn die ganze Bude kalt ist, weil du halt Heizkosten sparen musst, dann kannst du so am Topf die Hände eigentlich gut wärmen, was über der Kerzenflamme nie so gut geht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt, ich hänge jetzt noch ein paar Links an den Text mit dran, den, der unten dann unter dem Video steht. Äh, und für die hartgesottenen, unbelehrbaren auch zwei Bastelanleitungen für so einen Teelichtofen. Viel Spaß beim Nachbauen und Glück mit eurer Versicherung wünsche ich euch. Solange.